Hallo zusammen, das ist der Paskalig Bedeuring. Wir arbeiten bei der Bergdachtechnik aus Spengler EFZ und zeigen euch unseren Alltag. Kommt doch mit! Wir als Spengler dichten Dächer ab und Balkon und wir verkleiden Dachränder und wir machen zum Beispiel aus Metall oder Blech Dachrinnen oder Ableufer. Spengler ist ein vielseitiger Beruf. Man hat es mit anderen Berufsgattungen, wie Sanitär und Gipser. Man arbeitet auch mit verschiedenen Materialien, wie Metall und Holz und auch mit verschiedenen Abdichtungsmaterialien. Wenn du den Beruf Spengler lernst, musst du handwerklich geschickt sein, in der Höhe kann ich arbeiten können, durcharbeiten bei jedem Meter, mit anpacken können und ein gutes Vorstellungsvermögen haben. Bei unserem Beruf finde ich es gut, dass man sich gegenseitig unterstützt, trotzdem kann selbstständig arbeiten kann und ein gutes Arbeitsklima behalten. Bei uns in der Firma Bad Bär haben es viele junge Arbeiter aus verschiedenen Ländern. Es hat eine sehr gute Stimmung unter dem Team und jeder ist willkommen. Und das war unser Arbeitsalltag. Wenn es euch gefallen hat, bewerben euch jetzt.